Alapis, Alter! Ja, ich so. Alter, oh, wie geil. Hey, wir finden mal Sachen. Ich <lacht> bin <lacht> geflasht. Hey und herzlich willkommen zur dritten Folge von Minecraft Bugner! Hallo! <lacht> ja, dann werden wir gleich drauf hätte ich gesagt. Sicher. Auf jeden Fall. 3, 2, 1, Boah! Jetzt müssen wir uns mal zusammenfinden, oder ja, nicht? Ja, ich... Aber geh die Dias finden. Ja, unter mir ist klar. Ja, die Dias finden. Ja stimmt, ey. Du warst zusammenfinden, wie sieht die da drüben? Ja. Hey, Dias! <lacht> <lacht> wo? Ich komm von da, wo du bist. <lacht> ich, ich, bin, ich hab mich da reingebaut und baue gerade ab, alles neben mir. Und da sind einfach ein Ding gewesen. Die instant da. der geil, so, jetzt können wir uns langsam bewegen auch schon. <lacht> <lacht> Alter, nice! Also. Sogar größere, aber. Ja. Ey, auch, auch Dias guck ich, ja. ich. kenn schon die Brust. Ja, an, ne? ja bist mal. Ja, ich hab das auch voll der Ja, unbedingt eine wir hätten schon die coolen Arme. No, wir werden schon in der Nähe da Levels <lacht> Ey und der hat ein bisschen lange Da, ja. Da, da, <lacht> da ja. Silberfische an der top, gucke. Wo bist du, Alex? Halt? Ich bin äh, da links. Äh, Wo waren jetzt die Diers? Ja, ich bin genau auf mir. Ah. Ja die Diers waren da drinnen. Ja, das, äh, meine also waren genau da rühm, Alex. Bei den nächsten Diers verzaubert oh. sie und macht sie so voll neue äh, Iron-Spitzhacken, halt wie sie Lack raus. Ich kann aber echt fast zu machen. Mhm. Warst du da drüben schon? Nein, darum war nicht. Warte, langsam kann ich mal Essen nehmen. Nur langs. Langs. langs. Hm, noch mehr Iron. Ich glaube, Iron haben wir schon mal. Eigentlich schon. Na, <lacht> wir brauchen noch Ambus. Aber ja. also, guck ich wieder da einiges mal Eisen wieder haben. Okay. Ja, dann geht es langsam Muss langsam auf zwei ah, so Spots brauchen, muss eigentlich jeder noch abbauen, dann haben wir genug Eisen. Okay, oh gut, cool. ist natürlich immer cool. Ich glaube, das kommt vorhin in der Nähe. Zack. Mhm. Gut, Apple brauchen wir auf jeden Fall noch. Okay. Soll ich auch noch Apple Äpfel farmen oder wollen wir so fleißig Na. Die finden? finden? Ah, das ist Wahnsinn immer Auch wenn wir die nicht erkennen müssen wir ja so. Also. ja hast du ja ja, aber kennen sie noch schneller oh. Oh. <lacht> <lacht> ich gehe nicht halt in die lava ich sneaky 4 zum 7 ich bin jetzt so ein bisschen was ja was, das ist schon nicht gesneakt, auch falsch, schau dir mal vor. Das war mal gut, wie du meinst. Ja, aber man guckt, wie man den Namen sieht, das ist immer praktisch. Schön. Ja. <lacht> ich bin schon Level 10, ne? Ja, aber musst du überhaupt Levels farmen oder lieber, lieber Deals? Ja, die Ja, das ist doch ja vor Ort. Wo bist denn du eigentlich in die letzten da, oh, da, oh, ich bin das ich schon. noch <lacht> ich. ich mal müssen noch. Ich bin jetzt auch am am street -Miner da. Irgendwo in der Pampa. So, jetzt fangen wir mal an. Ja, Eis. Braucht schon Eis. Ja. Da ist der Cookie. Ja. <lacht> so, und das ist schon seitlich ja. wieder bauen. Drei vor und seitlich. Ja, die ja. Jo, Eisen ist drüber. Alex, es ist gerade gehört, Mann. Okay. Was habe ich gehört? <lacht> Noch mehr Eisen, Alter. Okay. Mein Ding ist gerade eingegangen, wo bist du da? Warte, ich bin eh fast. Okay, rach um, weg, <lacht> <grad> weg <lacht> <lacht> Ja, und jetzt links die Höhle entlang? Ja genau, du bist richtig <lacht> Und bis dann, strip meinen Weg Was brauchst du denn? Ähm, bitte einfach Ofen mit einfach Eisen bitte Ich kann der 15 Eisen anbieten und okay, memory, Wart und Öfen, wir haben ja immer wieder der dann schnell. Ähm, ja, machen wir okay. kurz im Blau. Zack, zack. Hau rein was du hast. Cool. Oh. Du hast die Pool da, Mowerbock. Ja, ich eigentlich ich nicht. Ich muss immer wieder Ethan vernichten. Ich hab schon wieder so ein cool, es gibt es ja nicht da. Gut, geht auch wieder vernichten. Ist ist ah, Eisen, das hört sich komplett aus. Ja, ja. Nice. Oh. Oh. Eigentlich hm, fahren wir nicht mehr Eisen, aber wenn es schon vor der Haustel liegt. Ja. Das sollte man nicht machen. Kriegt man Levels, wenn man Eisen. Schmutz. Okay, gute Idee gewesen. <lacht> ich baue mal gerade aus, geh, damit wir uns so nicht die ganze Zeit den ganzen Weg laufen. Ich bin schon wieder, also. ich bin schon wieder. Und, und Emerald. Alter, wir sind ja. So. <lacht> <lacht> Hätten wir jetzt statt Emeralds noch. hier ist angefunden. <lacht> Normalerweise ist es wieder 10 mal öfter. Guck, ist. wir gehen einfach oben auf, wir suchen am Villager Dorf und trainen einfach alles, was man so traden kann. Mhm. <lacht> Oh, ich habe noch ein paar Dollar. Ich habe noch ein paar das Ich schon. ein Ich noch ein Wasser? noch Ich habe Ich habe noch ein paar Dollar. wirklich noch ein paar Dollar. Machen wir mal da, ich bin so Ich meine, wir Labis kommen <lacht> Ah ja, fuck, ah ja. wir haben auf die Ah Hubs, ja, lol wir haben keinen Labis, aber dir haben wir, ja Ähm um. Ja, weiß hey. mal oh, da nebeneinander hin, weil <lacht> Keine Ahnung nicht Ja, Labis Achso, mit An geht's noch? Ja, mit, bin mir nicht sicher. Ja. Eigentlich habe ich schon alles Durchschauen bei mir, aber. Ja, die Level 1 zu zaubern, wenn ich ja, na, da nicht da Ja, nein, da muss ich meine Ja, so viel. Oder Ding habe ich nicht. Du genau. holst Spielzacke, holst Schwert, irgendwas. Nein. Ja. Äh wenn ich schon verzaubern, hast schon Spitzhacke. Ja, Da haben wir ja schon ein paar hier wahrscheinlich. Das da ja, wahrscheinlich ja. ja, das ist dann ein Neben wahrscheinlich. Das ist wieder das ist nicht mehr. <lacht> ja, Lapis wäre mal gut. <lacht> Aber du musst dir mal irgendwas anderes verzaubern. Also, das Spielzeug, das du verzauberst, kannst du ja nicht mehr verzaubern. Da brauchen wir machen jetzt vor. Wow. Das ist ein bisschen größten ja, wir könnten mal einen oh, Ambus bauen. Damit man einen Amboss mal umschlägt. Ja, geht auch nicht. Jetzt verzauber mal eine Schaufel, eine Iron-Schaufel. Oder eine schaufel Oder, ah, das uh, brauchen wir später noch. Eine Axt. Unbreak. Ja, wow, dann kann ich nichts mehr verzaubern, aber ich muss es verzaubern. Ja, dann ist Ja, dann alle will. anderen resetteln. Jetzt schauen wir, ob. ob Lack aufgegangen das ist immer. Nee. Okay, jetzt zeigt sich. Ja. Ich bin ich da Vielleicht sind wir in der falschen Version. Und immer mal wieder alles mit. Nicht, dass wir da wieder alles verstrahlen wie so eine... Goldmasse. Eigentlich finde ich ist. Ja. Ja, bauen wir auf die Idee. Ja, bau Ich mache einmal an. Ein, um wir haben genau 0 Eisen und dann Amboss-Cookie. Also eigentlich brauchen wir höchstens wir wollen äh, Monkey, tun ja Eisenschwert mit Fire Aspect machen. Mit ja, Feuer, ne? die Ein äh, Diamantschwert kann kein Feuer haben. Ja. Ohne Buch zumindest. Deshalb tun Saubrille Feueraspekt auf. Okay. Alter, also ist dunkel. Da stammst du wieder einmal mit der Iron-Schwert um, und dann mit der schwert So ist ja. Oder das. Ja, ich glaub, die machst das selber. Aber hast du geschafft? Ja. Nein, ich hab geschafft. Hey, das kann nicht so lang sein. Ja, Licht war nicht natürlich auch fast, Ich für alles, ja nichts. Ich für alles. Also Zeit sind wir leer, so... ja auf so. Ach, noch Lapis, Lapis, Lapis, wo bist du denn? Ich sehe auch, dass du das schon gefunden hast. <lacht> wir haben schon Verzauern Wir müssen schauen ab, was für eine Höhe Lapis ist. Lapis, ja. Schauen wir mal, Philipp. Ja, aber wir brauchen zum Verzauern noch einmal mehr Lapis. Wenn du noch nie Lapis-Probleme bekommst. <lacht> ich bin gerade am Lack googeln. <lacht> ja, das schauen wir schon. Lapis. Lapris. Nicht cool. ich jetzt kann so Ja oh. <lacht> Richtig, kann auch bei dort die gekauft werden <lacht> Uh, das kann <können> wir uns <lacht> <lacht> Ich muss wieder was Sachen ich kann ja, ich schau kurz eine irgendwas ist. Sulli ich packen genau. craften, aber dann habe ich keine Sticks mehr. Kein holst mir meine. Äh, ich habe nur zwei squad Ja, dann craft ich mal, was ich Ist irgendwie schon gemütlicher. Am ähm, Sule überhaupt die ganze Zeit mit dir hacken zu jürgen? Hey, war Hülle so, dass man mindestens 9 Obsidian machen kannst Aber ah, das. wir dürfen, glaube ich. Das mit. Zweites Hüllen wird da machen. Also, hast du um dann... Alapis, Alter! Ja, ja geht so. Oh, wie geil. Hey, wir finden mal Sachen. <lacht> ich bin geflasht. In der dritten Folge habe ich mit dem steve noch noch genau gar nichts gehabt. Ja. <lacht> Noch mehr Lapis Cookie. Nice. Ich hab schon 27 Apis. Hab sie ist dir noch lassen? Nein. No. Topo? Schon Laubard, oder Cookie? Ja. Ja, wie ich gedacht dass wir ewig eh zurück können und machen müssen. Ja, das wäre ja, unnötig. Bald ja. halt zurückgehen wir nicht mhm. mehr. Mom mehr Lapis. Wir haben noch gleich zum Beispiel kommen. Ja, warum baue ich? Jo, da geht's weiter. Axe, ich bin gerade genau ganz warm. Ja, aber sie wusste ich. Ich baue das ganze Rätsel und dort nicht mehr ab, gell? Ihr kommt dir, dir, dir. Axe, ja. ja. ah, ich hab keine Spitze mehr, gell? Jetzt lag kurz auf. Lag Ja, Axe, ja, mir. Ja, warte, ich baue schau noch kurz, ob es zu weit geht. Nein. Kann nicht werden. Schlimmer. Ah, ja, also, okay, also, ja, okay, komm zurück. Zu. Wo bist denn du? Wenn du zurück gehst, siehst du links einmal, also wenn du zuckst, links einmal ein uh, Ding. Links oder am Mantel? Oh. Linke Seite ist der uh, Eingang. Ja, ich glaube, im Monten. Hast kann... du einen langen Strip Eingang? Ja. Und dann irgendwann bin ich halt. Mein Name ist so ein bisschen. Hey, Test, okay. noch, nice. Wir ja nehmen die aus. Lang. Wo bist, <lacht> du, wo bist denn du jetzt? Emerald? Da war ich ein bisschen mal dumm. Ah, da, ja. da ist ein Emerald, wir sehen, oder? Mit dem... Ja, ich baue dir noch die aus. für einen Foss, hm. ist die ja nicht. Du bist nur froh sein, wenn es so hast du? drauf. Ja, du musst passt LOL? Das sind echt alles aus. Das ist gut, mein Lieber. 30 Sekunden sind wir schon wieder weg. Also, ob noch ein gut Block ist. Und du bist gut. Axe, kommst du? Ja, wir sind im Grunde nebeneinander. Ja, sind wir, ja. Jetzt sind wir. Ja, 20 Sekunden. Axe, stellst du? Nichts mehr. Auf. Ja, da. Da oben gehen ein bisschen pärlicher bei dir. Ja, ein bisschen... Lauer. Nein, nein. Ich hab mir noch nicht gewissen. Ja, wir haben Dias gefunden wieder. Mal sehr gut. Ja, wir haben es, neben uns Dias ausgelockt. Das ist natürlich noch der Geknappe, Alter. Hast <lacht> du einen also, schönen für die anderen zum Abbau? Wir ja. Brauchen wir, <lacht> <lacht> ja. Wenn wollt, braucht man unbedingt. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>